Hallo und herzlich willkommen zum ersten League of Legends Beginner Guide. Das ist ein neues Format, das hier auf diesem Kanal erscheinen wird. Ähm, yo, in diesem Format stelle ich euch League of Legends Champions vor, die ihr spielen könnt am Anfang. Also Champs, die leicht zu spielen sind, ähm, falls ihr mit LoL neu angefangen habt. Jedoch müsst ihr Level 10 sein. Allerdings wird man das ja relativ schnell, das geht ja innerhalb von ein paar Spielen. Und yo, der Grund dafür ist, dass ich manche Perks benutze, die man eben erst mit Level 10 freischaltet. So. der erste Champ heute ist Lux, ist Lux auf der Midlane. Lux ist eine Mage. Und ja, dieser Champion ist jetzt nicht ganz so leicht. Jedoch weil, er, weil die Attacken fast alle Skillshots sind, die man treffen muss. Aber es ist trotzdem kein schwieriger Champion. Also man kann ihn am Anfang nicht gut lernen. Und wenn man ihn kann, das ist das Gute, dann kann man auch mal Champions spielen, die etwas mehr Skill benötigen. So, da sind wir dann noch im Gameplay. Wir starten mit den Items Lorans Ring, zwei heal -Pots und dem Ward. Und, Jo, das ist... In die Midlane, wir skillen zuerst, äh, also ich habe jetzt zuerst die Q geskillt, ihr könnt jedoch aber auch die E skillen, die Q ist ein Cage, damit können wir den defactation für 1 oder 2 Sekunden, ich weiß gerade nicht genau, ich ähm, weiß nicht mehr genau, wie lange jetzt, auf jeden Fall, die Q ist ein Cage und macht Schaden und die E macht Flächenschaden und macht genauso viel Schaden wie die Q. Also wenn man sich sicher ist, dass man die Skillshots trifft, dann skillt man die Q, wenn nicht, dann die E. Das, das maxen wir dann auch, also entweder die, je nachdem, die e, wie gut ihr seid, äh, max ihr entweder die Q zuerst oder die E. Das ist eben von dem Spieler abhängig. So. Die W ist ein Shield, also damit kann Lux shielten, ähm, wenn sie über eigene Mitspieler, schießt diesen, also sie wirft den Schwab weg, das schildet dann, und je mehr sie trifft, desto mehr schildet. Also je, je mehr Schildpunkte bekommt man. So, und da ist dann auch First Blood, der geflasht, So, ich darf den auch trifft und Die Passive von Lux ist relativ cool, weil jedes Mal, wenn ihr eine Fähigkeit auf einen Champion trifft, dann. Hat der so einen so Stern, also bei, wegen meinem Skin ist es ein Stern, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es in dem Standard-Skin ist. Auf jeden Fall sieht man, wenn äh, ihr einen trifft, dann ist da dieser Stern über ihr. Wenn ihr dann eine Auto-Attack macht, dann macht ihr viel, viel, viel, viel, viel mehr Schaden. Was einfach richtig krass ist, vor allem bei so einem Squishy-Champ wie äh, Cutter, die von mir ordentlich zernommen wird in diesem Spiel. Ähm, da kommt dann auch wieder q e und der Schaden ist da. Die Combo, wenn man die Ulti dann noch hat, die Ulti ist so ein gigantischer Laserstrahl, die sieht man auch gleich. Zack, hier ist Q, E, hier nehme ich den Kill noch weg und komme dann sogar noch weg. Das ist echt krass, der Gang war echt ziemlich schlecht von dem Rengar. Ähm, die, die, meine Ulti ist eben dieser Laserstrahl, der hat eine relativ krasse Range, das ist auch das, was mit Lux gerade so... OP ist, ist diese überkrasse Range, die man mit ihr hat. Diese E hat so eine Range, dass da kann fast kein Champion sonst mithalten. Die Q ist, hat auch eine ganz gute Range und eben die Ulti, die ist äh, halt auch ziemlich krass. Vor allem macht die auch relativ gut Schaden. So, die Combo ist, wir hauen die Q auf den Gegner, die ist Ge Cage die E drunter und die R. Dann aktivieren wir die E und dann müsste der Gegner tot sein. Und dann ist das jetzt noch nicht so weil ich einfach kein Schadens-Item habe. Was ihr bei der E noch wissen müsst, entweder könnt ihr die E hinwerfen und ihr lasst sie selber zuschnappen oder ihr drückt nochmal E und lasst sie dann gezielt zuschnappen sozusagen. So hier Q, E-Ulti. -E. Sie ist fast tot. Also ich habe noch nicht mal Nomikon. dass ich e hier übrigens V, das zweite Item ist dann eine verbotene Götze. Und dann, baue ich, äh, dann bauen wir, auch, auch man als Lux auf Machanen So mache ich das zumindest. Man, ja, das ist für mich immer das First Item, weil das alles mit mana Regeneration hat. Und auch ganz gut als und dazu gibt. So. Was ihr mit Lux natürlich auch machen müsst, ist Farmen. Ich glaube, das muss ich nicht groß erklären wir dann auch wieder die Q, die, die Ulti und sie ist einfach tot. Noch ein Auto hinterher und durch die Passive machen wir einfach mit einem Auto jetzt so viel Schaden, dass sie einfach instant Und Dann kommt wieder Ranger. Die, die. die Perks nehmen wir Ignite und Flash mit, also G und F. Ignite ist einfach ziemlich krass, und äh, auf, wenn man gegen auf deinem Midlane spielt. Das ist spielt wirklich ein Champ, der fast nichts aushält. Und braucht den hier, aber ansonsten nehme ich eigentlich immer Ignite und Flash mit So, da hat die Karte irgendwie gedacht, dass sie mehr aushält, hat sie aber nicht, und dann hat sie komplett genommen. So, das ist dann die 11. Minute und ich stehe 4-1. Das ist schon unschön für die Cutter, weil ich jetzt schon Morello und Nomicon habe und jetzt an Abadans Todesaugen. Yeah. Das ist das zweite Item, was ich meine meinem okay, Helix baue. Das dritte ist dann Sonias, das sehen wir dann nachher auch noch. Und die Stiefel, die Magie durch die baut man auch die Ja. Hier dann auch wieder der Stun die R und ist einfach kaputt. Da kann man nichts mehr machen als Gegner. Und gar nicht, wenn man so ein squishy-Gegner ist wie Kappa. Das ist ebenso ultra krass von Lux, diese Range, die müsst ihr ausnutzen. Ja. So. In diesem, in diesem Gameplay war es auch so, dass einfach mein ganzes Team total gefeedet war. Oder ja. Hier, auch Illaoi, die eigentlich ein super Tank ist, die hat in Kürze zernommen. Ramus nimmt sich da noch den Kill. Nimmt sich sogar auch noch diesen Kill. Aber gut, muss man leben. Hier ja. ja, der Shield, ich habe ihn jetzt sogar keine G äh Mitspieler gemacht. Keine Ahnung warum, das war eigentlich auch nicht so wichtig. Hier jetzt schon. Und dann bekommt man einfach mehr Shield dazu, wenn man das übergeht so. Ich habe hier jetzt schon die Q gemaxed, sprich die macht ihren Schaden. Das ist halt ziemlich krass, wenn die schon so viel Schaden macht. Ich habe 209 Fähigkeitsstärke und das ist einfach ziemlich krass. Auch hier mit der Ulti kann man einfach über eine übel krasse Range Kills wegnehmen oder Kills holen. Sehen wir nachher auch noch inzwischen wie man das nennen mag in Logic. Einfach aus einer relativ krassen range dann -Kill geholt. So, dann Drake machen kann man auch mal und wie ihr seht, unser Team ist einfach total gefiedet, besteht von 4 425 die der Schützen hat gar keine Chance mehr. Hier, tot und Milavi ist auch schon fast kaputt ja, um, hole ich mir noch die lauge, dann bin ich auch wieder weg. Ja. Wir hatten auch eine extrem gute Botlane, Toplane. Dieser Vale kostet relativ schnell zu mir schon. Das war nicht so günstig, aber... Ja, es kann ja nicht jede gut Lane gut laufen. Jo, wir pushen hier dann alle Mitte durch, weil... Baum weil ich die einfach so auseinander genommen habe. So, da bin ich dann auch mit dem der und die Gegner bekommen ihre Kills einfach nicht mehr. Ja, muss für die ziemlich deprimierend gewesen sein, weil sie einfach gar nichts mehr bekommen haben. Und die Kills einfach nur noch so auf uns herunter. Mhm. Also wie man sieht ist Lux kein besonders schwieriger Champion. Sie ist gut spielbar. Man muss halt diesen Stun treffen, das ist eigentlich das Wichtigste, die E drunter platzieren und die R kann man eigentlich gar nicht mehr verfehlen, wenn man die, äh, den, den Cage getroffen hat. Und ja, dann ist das eigentlich ein nicht guter Champion zum Anfang in der Midlane. Man kann das auch sofort spielen, äh, ich weiß nicht, ob dazu noch ein Guide kommen wird. Ähm, mal gucken. Hier dann auch nochmal den Stern Futti und die Stunner weggeholt und dann gucken die Lowie. Und hier passiert jetzt was relativ dummes. Was ich weiß nicht was da passiert ist. Das war einfach ein bisschen brain afk von mir. Und zwar will ich diese Lowry so unbedingt haben, dass ich einfach ausgesehen diesen Tower tanke und das nicht merke und ja. Schade, aber gut, ist auch verkraftbar, weil ich stehe 13:29. da kann mir keiner mehr was, weil diese neuen jämmerlichen Kills von den Gegnern, ja, sind eigentlich keine große Gefahr und hier meine ich diese Situation, ich habe sie einfach weggeholt, in dieser Range, in dieser Ulti, ist einfach leicht mal einen Kill über größere Distanz zu nehmen. Ja, mein Farm war in diesem Spiel jetzt nicht so gut, aber ich habe es ja auch nicht gebraucht, weil ich mein Geld ja durch die Kills bekommen habe. Und ja. So hier die Leona holt sich den Stump trotzdem noch ab und kassiert einfach diesen Schaden von Rakete den raketen und dem Homo auch. Ja, eigentlich gibt es gar nicht viel zu sagen. Ich würde. Auf Lux nach Sonias. Also, ich habe ja, also nachdem wir Sonias gebaut haben, würde ich auf Rileys gehen und ja, auch sonst noch irgendwelche AP-Sachen. Also Sachen, die Effective Power geben. Ich bin jetzt hier nicht mal ansatzweise dazu gekommen, mein Bild vollständig zu haben. Mein das Spiel einfach so durchrasiert wurde und das es einfach keine Chance gab für sie zu kommen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich schon 418 Ability Power, was eigentlich schon nicht schlecht ist. Ja, die können eigentlich nur noch treffen, die Gegner. Ja, meine Ulti reingeschmettert. Dann den Stun, die drunter wirklich hätte ich jetzt noch nicht mehr ready. Aber was auch krass an der an Lux ist, ist, dass sie fast keinen Cooldown auf ihrer Ulti hat. Sie hat 40 Sekunden oder so auf ihrer Ulti, ist einfach gar nichts ist für eine Ulti. Hier hast du einmal weggehen, wieder hinlaufen, dann hast du sie wieder ready. Also das ist so unfassbar krass, wie wenig Abklingzeit Lux hat. Auch ein Grund, warum sie wahrscheinlich so op okay ist. Also einfacher Midlaner, da hatte ich dann Bluebuff noch dazu, was eigentlich auch total krass war. Aber allein mit, mit verbotener Götze hat man schon dann immer nach eine Generation, die sich einfach so lohnt. Und ja, dann finishen wir hier und... So. In diesem Guide finde oder in diesem Video hat man relativ gut gesehen, was man mit Lux machen kann, wie die Möglichkeiten von ihr stehen und dass man hier durchaus gut spielen kann. Ja, ich hoffe euch hat dieses Video etwas netter geholfen, es hat euch gefallen, lasst doch ein Like da, ich würde mich auch über ein Abo freuen und ja, äh, welche Champs, äh, schreibt mir in die Kommentare auch, falls ihr andere Champs sehen wollt, oder welche Champs ich mal spielen soll, ja, bis dann zum nächsten Mal, tschüss.